Oh, ich bin immer so ein richtiger Narbenfetischist. Ich weiß auch nicht warum. es ist so mein Guilty Pleasure. Nee, komm, ich will, aber es passt einfach nicht zu Sephiroth. Okay, das ist irgendwie weird. Rasputin, Leader of the Shindra Queen. Alter, ich sehe aus wie Twisted Fate. Was denn das denn für Accessoires, ey? Du oh, kriegst dem Harzkrone, ich glaub's nicht. Oh, Alter. Okay, sorry, aber das muss ich mir gönnen. Oh, guck mal. Ein benutztes Tampon. Komm, nehmen wir diese Handschuhe, die passen zu den restlichen, zum restlichen Lack- und leder look den ich hier habe. Tetsuya Nomura wäre stolz auf mich. Bei so vielen Gürteln, die ich trage. Je mehr Gürtel, desto besser. Oh, noch mehr Gürtel. Wir können noch mehr Gürtel ausrüsten. Noch einen am, am Arm. Oder warte, haben wir noch mehr Gürtel? Hier. Doppelgürtel. Wir brauchen mehr Gürtel, Leute. Das ist der Das ist, Square das ist der Squenix Look. Diese anmutige Haarphysik. Ich bin ein Tornado voller Haare. Der Tornado der wunderschönen Fabulosität. Was ist das denn für ein, für ein slow ein Slowmo Projektil? Kannst ja nebenbei noch Tee kochen. BAM! Oh, oh. Geilo. Okay, ich glaube, ich werde Mage. <lacht> Ach ja. Montagmorgen aufwachen, noch kein Kaffee gehabt. dann laufe ich auch immer so rum. Wir schreiben das Jahr 2030. Die Welt wurde von Corona eingenommen. Es gibt kein Klopapier mehr. Junge Dame, wenn du hier so halb nackt aufreizend rumläufst mit dieser Oberweite, dann ist gut nicht das einzige Nacht, die Leute hier dürsten. Der schläft hier heimlich in seiner in seiner Capri-Sonne. Aha, wenn ich das mal den, den Aufsehern melde... Schön, Prostata-Untersuchung. Kann ein bisschen blutig werden, ich weiß. Aber da muss man sich einfach, da muss man einfach die Augen schließen und sich was Schönes vorstellen. Dauert ja auch nicht lange. Kommen Sie, kommen Sie, Prostata-Untersuchung. Einmal kurz bücken und husten, bitte. Kommen Sie, kommen Sie. Einmal Prostata. Zack. War doch kurz und schmerzlos, so. Ist vielleicht ein bisschen blutig, aber das war halt. Da gibt es einfach eine Kompresse. Einmal eine halbe Stunde lang draufdrücken und dann kann man das auch wieder abnehmen. Dann sollte es auch gehen. Guck mal, noch jemand, der sich untersuchen lassen möchte. Präventiv. Wir wollen ja nicht, dass sie einen Bluttumor entwickeln in ihrer Prostata. Zack. Zack. Kommen sie. Zack. Zack. Der Nächste bitte. Zack. Zack. Der Nächste bitte. <lacht> prostata untersuchung gegen Corona. Nur bei Yokai. Bei dem hier muss ich ein bisschen tiefer reinstecken. Der hat eine sehr große Öffnung. Geht das überhaupt? Ja. Zack, einmal ganz tief bücken. Einmal auf die Knie kriechen und husten. Danke. Boah, da kommt aber viel raus. So ein großer Junge. So ein großer Junge. Oh, das nenne ich einen großen Jungen. Hä? Nein! Really? Okay. Er hat sich in einen übergewichtigen Predator verwandelt. Uff. Was ist das denn für eine... Konsole, ey. Gibt auch erstmal eine postata untersuchung Critical sogar. Da muss ich ganz tief rein. Und nochmal, ganz tief bis zum Anschlag. Bis zur Schulter. Ach so, hier ist eine Leiter. <lacht> Mann, bin ich blöd. Was? Nicht dein Ernst. Ich werde invaded? <lacht> ja, räumen Sie weg, Jakubon. Lass mich in Ruhe, du. Kleiner Ficolatius, ey. Der gibt mir... Das ist ein Monk, Alter. Der macht hier Capoeira mit seinen kleinen Beinchen. Weiß nicht, was er ist. Er ist so eine Mischung aus Samurai und Dark Knight. Holy shit. Das ist ein Überfall. <lacht> er hat den direkt wieder fliegen geschickt. Wieso gehen die Schüsse von denen 20 Kilometer um die Ecke und mein Schuss, der kann ich weiter furzen, als dass der Schuss geht. <lacht> Mit Atemschutz. Rein da in das Darmende. Oh Gott, oh Gott. Da ist ja noch so eine Fette. Wie viele Fette sind hier? Scheiße, Alter. Weight Watchers. Ja, ist da? Der... <lacht> Wie Wieso kann ich so schnell sprinten? Wie kann man mit so viel Fettmasse so schnell laufen? Uff, uff. Oh, Jakomo, der räumt auf. Kann ich dich nicht als Putzfrau anstellen? Jakomo kann heilen, Jakomo kann Schaden machen. Jakomo kann Geschirr abspülen. Jakum kann alles. Kann die nicht runterfallen. <lacht> Warum nicht gleich so? Nein! Oh, mein Controller ist leer. Oh mein Gott, Jakumu beschützt mich. Oh Gott, da kommt die fette Hildebrand. Fuck, der passt nicht. Ach doch, das ist, ich habe ihn noch falsch rum. <lacht> Nein, was machst du? Nee, ich kann nicht mit einem Controller spielen, der einen Wackelkontakt hat. Sonst laufe ich gleich wieder in die nächste Schlucht. Oh nee, das zählt nicht. Ey, das zählt nicht. Das zählt nicht. Der Controller hat gespackt. Der hat einen Wackelkontakt.